Hallo, Mein Name ist Katrin, ich bin Teil des F3-Kollektivs und mache heute ein Interview mit Katja. Katja, schön, dass du da bist. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin die Katja, ich bin 56 Jahre alt. Ich bin eine Transfrau. Schön. Du bist auch Lernerin in der Grundbildung, richtig? Ja, bei Lesen und Schreiben e.V. Da bin ich schon fast ja, zweieinhalb Jahre. Super. Und wo bist du sonst noch so aktiv? Ja, ich bin in einem Verein drin, bei der VDGE e.V., und da mache ich Beratung und da habe ich auch eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Super. Was heißt eigentlich Trans sein? Trans heißt, man ist in falschen Körper geboren mhm. und ich bin als Mann geboren mhm. und ja jetzt lebe ich als Frau. Okay. Und welche Hürden musstest du nehmen, um als Frau zu leben? Welche Hürden? Erstmal muss man psychologische Gespräche machen. Die dauert so circa ein Jahr, bis man die geschlechtangleichen OP bekommt. Und es sind zwei OPs, mhm. das heißt einmal die Haupt-OP und dann kommt die Vorsorge, äh, Nachuntersuchung-OP, mhm. die Feinheiten eben. Alles klar. Und dann kommt noch eine dritte Operation, die Brustaufbau. Mhm. Man hat insgesamt so circa drei OPs. Ah. Das ist auch viel auf jeden ja. Fall. Ja, das glaube ich. Möchtest du deine Geschichte mit uns teilen? Ja, gerne. So als Ju Junge habe ich mich gefühlt, hm. irgendwie fühle ich mich anders als Mädchen. Und habe Angst gehabt wegen meiner Eltern. Sonst hätte die mir gedacht, äh, ist der Junge verrückt oder ist er bekloppt oder was ist mit ihm los? Aber dann habe ich mit, mit 17, einen Fernsehbericht gesehen, mhm. wo sich auch eine Transfrau sich geoutet hat. Aber da hast du das erste Mal Kontakt gehabt. So mhm. Wie hat denn dein Umfeld auf deine Veränderung reagiert? Mein Umfeld hat sehr gut reagiert. Mhm. Habe ich erst mal nicht gedacht. Ja, wo schon mit meiner Transition fast die Hälfte durch war, sind doch ein paar Freunde gegangen. Mhm. Aber ich habe auch sehr viele Freunde dazu gewonnen. Mhm. Ja, aber leider hat meine andere Schwester gesagt, kannst du nicht Bescheid sagen, sie soll doch nicht die Operation machen. Ich hat gesagt, wo ich das gehört habe, hey, so geht mhm. es nicht. Es ist mein Leben, es ist mein Körper. Mhm. Und ich habe es durchgezogen. Super. Und ich bin sehr, super glücklich. Wow. Und wie hat deine Partnerin reagiert? Meine Partnerin hat wunderbar reagiert. Ja, ich bin 32 Jahre mit ihr zusammen. Aber zuerst habe ich, wenn ich von der Transition angefangen habe, habe ich erstmal mal Panik gekriegt. Wie soll ich es erklären? Das erklären? Hm. Ja, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich einfach gesagt habe, jetzt muss ich sagen, wenn es ist mir immer schlechter gegangen. Ist, ich habe es mit, mit der Depression mhm. zu tun gehabt und habe gesagt, Schatz, hey, ich bin eine Frau. Mhm. Und er sagt, ja, okay, bestimmt eine Frau. <lacht> äh, die Reaktion hat gedacht, wow, habe ich nie gedacht. Ja, und ja, seit zwei Jahren sind wir auch schon verheiratet. Schön, das ist ja eine schöne Reaktion und herzlichen Glückwunsch nochmal zur Hochzeit. Ja, danke schön. Gibt es denn auch Reaktionen, die dich verletzen? Ja, in einer Selbsthilfegruppe habe ich erfahren, ja, wie Leute beschimpft worden, beleidigt worden sind oder geschlagen worden sind. Und, und bei mir ist es auch schon passiert, wo ich beleidigt worden bin. Hey, da läuft eine Transe. Es hat mir sehr weh wehgetan. Ja, dann haben ein paar Jugendliche gekommen. Was bist du? Bist ein Mann oder eine Frau? Ich habe gedacht, nein, es darf nicht wahr sein. Aber ich sag nee, Leute, lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch mein Leben leben, wie ich bin. Und wie möchtest du, dass mit dir umgegangen wird? Ja, eigentlich ganz normal, wie ein normaler Mensch behandelt wird. Und, und wenn ich immer hören tue, ja, von Medien oder irgendwo... Ihr seid doch krank, ihr seid doch mhm. Ihr seid doch immer nur Männer, ihr, ihr bleibt doch Männer. Mhm. Wir tun doch kein was. Und was müsste sich denn verändern, damit Transpersonen so leben können, wie sie möchten? Ja, im Moment sind unsere und unsere, unsere Namensänderung. Und, und das ist einfach furchtbar. Wir, wir brauchen hier zwei Gutachten. Mhm. Und das ist einfach schlimm für uns. Und es kostet wahrscheinlich auch alles relativ viel Geld, oder? Ja, es kostet sehr viel Geld. Das heißt, die Gesetze sollen einfach leichter werden. Hm, einfach eine Verbesserung der Bürokratie ja. und ein Gesetz, das es regelt, wie das, wie ja. das gehandhabt wird. Das kann ich gut verstehen. Ja. Es ist ja jetzt ein Gesetz in Gang. Es mhm. ist leider noch nicht raus. Und wir hoffen, dass, wenn dieses Jahr noch durch ist, denn für uns, ist für uns einfach leichter alles. Mhm. Ein Gleichstellungsgesetz, das quasi das regelt, dass ähm, Transpersonen gleich behandelt werden wie andere Richtig, Menschen. richtig. Super, wir sind schon am Ende angekommen. Mhm. Ähm, möchtest du denn noch was sagen? Möchtest du gerne noch was mitgeben für Transmenschen? Oder ja, natürlich würde ich es gerne machen. Wenn ihr auch gerne in den Weg gehen wollt, traut euch. Auch wenn ihr Probleme habt mit Lesen und Schreiben, ich habe den Weg auch geschafft und, und ich bin selber jetzt Beraterin und habe auch eine Selbsthilfegruppe bei der VDGE Super, das sind doch schöne Endworte. Ja, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, Katja, ähm, und dass du uns auch erklärt hast, was trans ist und was das mhm. bedeutet auch. Ähm, weitere Informationen und Hilfsangebote findet ihr in den Links unter dem Video. Dort ist auch der Verein verlinkt, ähm, bei dem Katja arbeitet. Dankeschön. Ja, bitteschön.